Neuer Tag, neues Glück, am selben Haus wie gestern. Da hat mich gestern der Makler ähm, unsanft gebeten, draußen zu warten und eine Nummer zu ziehen. Ich habe einfach meine Karte da gelassen und gesagt, wenn er das Haus verkaufen möchte, soll er mich anrufen und ähm, seine Showings heute machen, wie er möchte. Und scheinbar hat keiner ein invalides Angebot abgegeben und es hat sich keiner irgendwie richtig dafür interessiert. Die Leute haben sich angeschaut, aber keine qualifizierten Angebote gemacht. Und deswegen hat der Makler heute kleinlaut nochmal angerufen und gefragt, ob ich nicht heute irgendwann Zeit hätte, mir das Haus nochmal anzuschauen. Habe ich natürlich, schaue ich mir an. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, worum es geht. Dieses Haus ist es, Baujahr 1947. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das Ganze auf 1.152 Square Foot, also 107 Quadratmeter, 5.351 Dollar Steuern pro Jahr, geheizt wird mit Öl, da steht ein Tank im Keller. Das Warmwasser wird mit Gas erzeugt und der Wunschpreis vom Verkäufer ist für dieses Haus 145.000. Mal schauen, was wir bieten. Hier ein Eindruck von der Straße in Drexel Hill. So, dann geht's mal durch das Haus. Das ist die Besichtigungstour. Ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr mehr vom Haus anstatt von mir. So, dann kommt man hier rein. Da im Hintergrund sehen wir eine AC Unit, also eine Window Unit. Küche. Ist ganz nett gemacht. Popcorn Ceiling. Laminatfußboden. Alter Holzfußboden, Keller können wir uns sparen, brauchen glaube ich nicht. Kleine Feinheiten wie hier oben, so ein bisschen Ungenauigkeiten. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Alles Holzfußboden, original. Okay. Nice. Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2, 3 und Badezimmer. Kleiderschrank wie immer im Zimmer, ja. alles gut, Das ist ein Klassiker, so schaut's aus. Besichtigungen laufen aktuell immer mit Maske und für natürlich doppelt doof, aber egal. So, da hat man Eindruck, was das Haus hier kann.